Gut. es gibt ja einige Themen zu berichten die Liebhoch. Der Stand des Rückhaltebeckens Liebhoch-Lusenbach Es schaut so aus, dass am 9. April die weitere Wasserrechtsverhandlung angesetzt wurde. Die wird um 9 Uhr in der Veranstaltungshalle starten und da werden die restlichen Fragen dann geklärt werden. Der Stand der Dinge bei den Verhandlungen ist so, dass bis auf zwei Grundrechte immer alle unterschrieben haben und es somit auch natürlich jetzt keinen Grund gibt, warum das Ganze nicht stattfinden soll. Kommen wir zum nächsten. Bild. Ja, äh, Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Keiner, Karten- und Krattenbach sowie Holzkrambach. Äh, es hat ja vor einiger Zeit eine Untersuchung gegeben, wo lieber Frau Losenbach und wo die Keiner untersucht wurden, wo festgestellt, wurde, wo 30-jähriges und 100-jähriges Hochwasser ist und dementsprechend sind betroffene Gebiete, wo Verbauungen bereits stattgefunden haben, von der Melau abwärts, das heißt von hier herunter Birkenstraße, das sind stark betroffene Gebiete, wo teilweise zwischen Autobahn und Parkerstraße 30-jähriges bzw. 100-jähriges Hochwasser vorherrscht. Und zu diesem Grund äh, hat er schon äh, im vergangenen Jahr das, das Büro, ich glaube ich, schon wieder äh, Schutzmaßnahmen in diesen Bereichen äh, zu überprüfen. Es hat zwischenzeitlich auch schon Treffen gegeben, wo auch ein Zwischenbericht geliefert wurde, wo gesagt wurde, äh, wie es in etwa ausschaut. Und äh, sie sind dabei draufgekommen, dass es aber wichtig ist, noch weitere äh, Bäche zu untersuchen, so wie den Holzkram wir natürlich auch maßgeblich Einfluss äh, auf dieses Gebiet haben. Und erst danach wird man dann komplett sagen können, welche Maßnahmen da sinnvoll sind und vor allem äh, die Gebiete mit Lauenstraßen, äh, Anna draußen, weg und, und der ganze Birkenstraßenbereich äh, südlich von der Pakerstraßen, von der äh, dass man diese Gebiete vor allem schützt. Das wird dann dadurch sein, dass man halt die Durchlässe äh, vorwiegend wahrscheinlich wahrscheinlich dann äh, äh, reduzieren wird, damit der so viel Wasser halt, äh, zurückfließen äh, kann. Und man muss halt schauen, wo man halt auch dann auch entsprechenden später hat. Aber wie das genau ausschaut, wird uns doch dann noch Herr, Herr Tobon schon dann berichten. Äh, man geht davon aus, dass es doch noch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Und sobald wir mehrere auch wissen, <lacht> wird es in die Gemeinde noch später später. Aspilak ist ein langjähriges Thema, äh, was es schon sehr lange gibt. Da geht es vor allem um die Lärmschutzbahn und die geplante. Es ist eine bestehende Lärmspilze schon. Wenn man jetzt das obere Bild anschaut, man hat sehr vergessen, das ist ein schönes Bild da rein. Aber es geht hauptsächlich um die bunten um und um die hellen Flächen, damit man sich das vorstellen kann. Äh, dieser Streifen, da steht, die A2. da, und es geht darum, dass man sagt, okay, da wo jetzt die dunkelroten und dunkelrauschen Flächen sind, das sind äh, 65 Dezibel, 60 Dezibel in diesem Bereich. Und wenn dann die Schutzmaßnahmen errichtet äh, worden sind, auf der A2, dann sieht man eben einen gravierenden Unterschied. Wichtig ist, dass man in diesen gelben Bereich hineinkommt, äh, dass wenn eben da durchsteht, dann die Schutzmaßnahmen gebaut sind dann hat man eben den Vorteil, dass man also 5 bis 10 der in einsparen kann und dadurch natürlich dann auch eine, eine gute Lärmreduktion dort stattfindet, wo jetzt schon wird, viele Geräte sind. Ähm, Warte, nochmal kurz zurück bitte. Wichtig ist auch, äh, es gibt in Zukunft keine Kostenbeteiligung mehr. Wie ihr wisst, haben wir vor zwei Jahren beschlossen, dass wir rund 350.000 Euro zu zahlen hätten, wenn die Investitions- bei 12, 12, 1,2, 1,5 Millionen Euro nicht wird. Das ist gefallen. Es waren vor zwei, drei Wochen Vertreter von der Aspinakte hier und haben darüber berichtet, dass die Gemeinde nichts bezahlen muss, weil wir halt einfach intern gesehen haben, dass aufgrund des großen äh, Unterschieds von flexiblen nachher die Maßnahmen der Gemeinde, dass sie finanziell etwas mittragen muss, nicht notwendig sind. Und das ist einfach gesetzliche Vorgang. Und aufgrund dieser gesetzlichen Vorgang zum Vorteil für uns, brauchen wir keinen Kostenbeitrag leisten. Und das ist natürlich sehr positiv. Umgesetzt soll das Ganze werden, und jetzt werden wir, weil Sie sich ein bisschen darin halten, 2015. Und auf jeden Fall Ende des Jahres äh, werden wir wieder eine Rückmeldung von der Aspina gehalten und sobald wir dann näheres Weiß wäre ich gekommen, den Ja, Entwicklung, Industrie- und Gewerbegebiet. Wie ihr wisst, die meisten von euch waren ja dabei auch. Es ist ja geplant gewesen, ein sogenannter Öko-Energiepark. Und dieser Öko-Energiepark wäre mit Unterstützung von Saubermacher Energie, Steiermark und Holding Graz errichtet worden, äh, allerdings hat es da Probleme gegeben äh, mit den Grundstücken, die sie erwerben wollten, weil schlussendlich dann äh, die Grundstücke, die sie haben wollten, dann nicht zur Verfügung gestanden sind. Und das hat auch einen Hintergrund gehabt, weil die, die Anrainer äh, im Industriegebiet teilweise äh, gesagt haben, sie hätten nichts gewusst, dass dort eine solche Energiepark, eine Energiebarke entstehen wollen. Obwohl es Aussendungen gegeben hat und auch eine Bürgerversammlung diesbezüglich war. Auf jeden Fall ist dann separat für die Grundeinkünfte im Industriegebiet äh, haben dann mehrere Treffen stattgefunden, wo man versucht hat, eine Einigung zu finden. Und man ist bei der letzten äh, Zusammenkunft dann übereingekommen, übereingekommen dass die Ölker, die Saubermacher, Energie Steiermark und die, äh, die in Graz sich von dem Projekt zurückziehen. Zumal auch deswegen, weil die Grund sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, sie möchten gemeinsam dieses Gewerbegebiet entwickeln und suchen einen gemeinsamen Projektentwickler. Ich war bei diesen Gesprächen auch immer dabei, auch bei dem möglichen Projektentwickler, der das Projekt noch in die Hand nehmen wird. Und die Grundstückseigentümer sind sich einig. Für uns als Gemeinde heißt es, das, ist das eine positive äh, Angelegenheit, äh, positiv in dem Sinne, äh, wenn natürlich mehr äh, Büroflächen, mehr äh, Gewerbeunternehmen, die sich dort ansehen, natürlich mehr Mitarbeiter noch dann auch den Standort haben werden und natürlich auch die Kommunalsteuereinnahmen dementsprechend steigen würden. Hingegen äh, bei der Öko äh, beim Ökoenergiepark, waren also die zehn Mitarbeiter geplant, vielleicht 20 bis, oder was auch, und so haben wir doch das Potenzial bei 6 Hektar, dass so gut die 500 bis 1000 Mitarbeiter auch in ihre Heimat finden können. Und das ist dann doch sehr gefährlich, wenn man dann so Schritt rechnet, pro Mitarbeiter von einem Unternehmen, dass die Gemeinde dann 1.000 Euro an kommunalsteuereinnahmen erhält, macht es dann schon großen Unterschied, ob wir jetzt 20 oder 500 oder 200 zumindest. Gut, was soll sein? Das ist nur äh, ein Eco-Park, das ist so eine Gesamte, ein, ein, eine, ein, eine Idee gewesen von den Grundstückseingütern, äh, dass man unter einem gemeinsamen Namen auftritt, ob auf der noch eco heißen wird oder nicht. Äh, das ist jetzt nur mal der Arbeitstitel. Auf jeden Fall äh, hat man mal damit begonnen, äh, dieses Gebiet einmal zu situieren, zu schauen, welche Möglichkeiten an äh, Bürogefolgen und dergleichen hätte man dort. Und das soll nochmal ein erster Einblick sein, wie es sein könnte. Also für uns als Gemeinde Postlicht, wir haben äh, dabei nicht so viel zu tun, weil uns kein Grund und Boden dort gehört, und war alles erschlossen. Aber ich sage mal, seitens der Gemeinde werden wir natürlich alles daran setzen, äh, dass die Grundeigentümer, die das an den Projektentwicklern dann übergeben, äh, dass die noch dann so äh, rasch vorwärts kommen können. Gut. Nächster Punkt Die GKB, Eisenbahnkreuzungen, kreuzungen ist ein heißes Thema ist auch in den Medien überall gestanden und äh, die wichtige Geschichte ist, wir haben jetzt es stehen bei uns 260.000 Euro, die uns vorgeschrieben haben der Betrag stimmt nicht wenn wir das noch mal nachgeschaut, sind so es 230.000 Euro in Summe äh, wir zeigen nach der letzten Rechnung, da geht es um Rechnungsvorschreibungen Lustig. Das war so eigentlich aus dem Jahr 2011 bis 2013 und 2009, Was passiert ist bis 2009 auch noch, was ist. Allerdings äh, gibt es dann auch noch weitere äh, Investitionskosten für den Umbau der Eisenbahnübergänge, die jetzt noch umgeschrankt sind, Das heißt jetzt nur mit, mit Schildern, aber halt mit einer Ampelanlage versehen, soll die auf äh, umgebaut werden. Und da würden ungefähr Investitionskosten, also das sind die 50% der Gesamtkosten von uns, sind es ungefähr 1,2 Milliarden Euro, auf uns zukommen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Äh, allerdings ist die Situation folgende, dass nicht nur wir in Iwoch davon betroffen sind, äh, von diesen Eisenbahngesetzungen in 57er -Jahr, das Vorschriften, dass der das Straßenerhalter auch mit zu zahlen hat, bei den, bei den und Da so gibt es auch halt Rechtschränkigkeiten, wobei äh, in Holzberg oben, äh, so wie ein Flüchtlinghaus oder besser, aber... Holzberg führt einen musterprozess, weil die Art und Weise, wie die GKB die diese Regelung vorschreibt, die sind sehr fraglich im Prinzip. Und wir sind auch schon das ist jetzt beim OGH im Prinzip. Also da gibt es äh, verschiedene Ansichten zwischen GKP und den Gemeinden. Da können wir dann zum so Verfassungsgericht verkehren. Also das wird eine geringe bis zur endgültigen Entscheidung äh, stattfindet, äh, wer wie viel und auf welchen Wege das zu zahlen ist. Also das beschäftigt zurzeit die. Die da kann man sagen, wobei bei Pfalzberg, glaube ich, diesen Musterprozess führen und alle anderen Musterkosten, was entstehen, abwarten auf dieses Ergebnis, dass da keine größeren größer Kosten entstehen. Ja. Das ist der Stand der das kann man sagen. Ja. Danke, ja. Der Gemeindebund steht natürlich auch voll dahinter. Wir haben den Anwalt vom Gemeindebund, der uns empfohlen wurde. Den auch alle, die meisten auch das ist auch der, der Eisenberger. Genau, das natürlich die mhm. ganzen Gemeinden alle, mit der Gleichklang- und und sie alle Gemeinden, die da Gemeinde getroffen sind mit diesen Eisenbahnkreuzungen. Also bei der Prozess mit Kreuzberg. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Vielleicht hat der eine oder andere schon gehört, die Volksschule wird demnächst fertiggestellt werden. Es wird eine Eröffnung stattfinden, das ein Dach der offenen Tür. Und der wir wird am 17.05. mit Beginn um 10 Uhr in der Veranstaltungshalle starten. Das heißt, wir werden jetzt alle noch separat natürlich eine Einladung erhalten dazu. Das Ganze wird in der Veranstaltungshalle abgehalten werden. Es wird der Landeshauptmann eingeladen, natürlich auch der der Bezirkshauptmann, Bezirksschule auch, und alle, die halt an diesem Projekt beteiligt waren. Und die Schule wird auch eine tolle Aufhörung machen. Der Musikverein müssen in der Musikkapelle da sein. Und die gesamte Bevölkerung wird dem Ganzen natürlich auch beibauen. Und da gibt es aber eher einen eigenen Tagesordnungspunkt dazu, doch keine Dame zu sein. Gut. Heiles Verkehr sitzen auf der Straße. Bacher ich habe am, ähm, am Freitag hab ich eine weitere Besprechung gehabt mit, äh, mit dem Magister Ecker, mit dem Juristen von dort und äh, mit dem Herrn Diplomuschner Frisch. Und da ist es darum gegangen, äh, dass man die Verträge, Verträge ausverhandelt, äh, letztendlich wie sie sein sollen. Und äh, nachdem das Land aber keine Möglichkeit hatte, eine äh, Rückkoordination zu geben, ist jetzt erhalte, auch dieser Vertrag, oder war jetzt in, den, in der vergangenen Woche der Vertrag auch nicht im Unterland dabei. Ich werde auch diesen Tagesordnungspunkt dann von der Tagesordnung nehmen, äh, weil noch einige Punkte zu klären sind. Und wenn dann der endgültige Vertrag noch fertig ist, dann wird wieder bei der nächsten Gemeinde dann, äh, und dabei sein. Im Wesentlichen, worum geht es? Äh, der Vertrag. Da geht es einfach um die Kostenteilung, die noch aufgeteilt wird zwischen äh, Gemeinde, Land und, und der Firma Spar. Und tatsächlich ist es so, dass das Land gar nichts so hinzuzahlt. Äh, wir dürfen sogar äh, beim Land vorstellig werden, weil es eine Landesstraße ist, oder müssen sogar vorstellig werden, wir brauchen von denen den Segen dass sie sagen, in dieser oder jener Form muss dieser Kreisverkehr ausgeführt werden. Und um die Kosten geht es natürlich auch dabei. Und eine Kostenteilung wird dann zwischen Spar und Gemeinde noch, dann noch stattfinden. Aber zu diesem Tagesordnungspunkt werden wir heute noch kommen und dann werde ich noch Näheres dazu ausführen. Gut. Gut, dann kommen wir zu den Finanzen. Wie schaut es aus bei den Finanzen? Das ist meine Grafik über die Daten und die Daten. Auf der rechten Seite sieht man Investitionen, wofür diese Daten aufgenommen worden sind. Das ist aber alles im Rechnungsgeschlossen, das Vorgeschlagen. Wenn man das genau anschaut, dann erkennt man diese Zahlen. Das Interessante ist, wir haben im Jahr 2011, Jahr 2012 hat man ein Darlehen in der Höhe von rund 200 bis 200 Millionen Euro gehabt noch und im Jahr 2013 hat man dann einen Sprung auf Anstieg von 5,8 Millionen Euro aus so es Dargestellt ist. Das ist dadurch bedingt, dass man da natürlich also das Darlehen für die Volksschule aufgenommen hat. Das Interessante wird jetzt sein, wo sich da auch die Frage stellt, wie kann es sein, dass die Rückzahlung trotz des doppelt so hohen Darlehens geringer scheint, als das im Jahr 2011 oder 2012. Äh, diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Äh, wir haben vom Land Steiermark eine Bedarfszuweisung an Fördermitteln äh, erhalten und werden sie für die nächsten zehn Jahre erhalten äh, von rund 140.000 Euro. Und äh, aus dem Grund kommt dann dieser Betrag von 394.000 Euro. Zustande, der effektiv noch dann den Schuldendienst für die Gemeinde bedeutet. Das heißt, wir als Gemeinde sind sehr gut aufgestellt. Das heißt